In dieser Übungsaufgabe wollen wir ein bisschen Buchführung betreiben. Ganz untypisch werden wir hier allerdings die Geschäftsfälle direkt in die Bilanz buchen. Hier haben wir unsere Anfangsbilanz. 2 Millionen Gesamtvermögen, hälftig verteilt auf Eigenkapital und Fremdkapital. Im ersten Geschäftsfall kaufen wir eine Maschine und zahlen durch Banküberweisung. Ein Geschäftsfall berührt immer mindestens zwei Positionen in der Bilanz. Beim ersten Geschäftsfall nimmt die Position Bank um 500.000 ab und die Position Anlage nimmt um 500.000 zu. Da das Geldvermögen betroffen ist, ist es eine Auszahlung, eine Ausgabe. Da das Eigenkapitalkonto nicht betroffen ist, ist der Vorfall nicht erfolgswirksam. Es ist kein Aufwand. Wir werden durch diesen Vorfall weder ärmer noch reicher. Die Bilanz vor dem Geschäftsfall 1 achten Sie auf die Aktivseite, die Bilanz nach dem Geschäftsfall 1. Im zweiten Geschäftsfall zahlen wir Gehälter durch Banküberweisung. Zwei Konten sind betroffen. Die Position Bank nimmt ab und die Position Eigenkapital nimmt ab. Dieser Geschäftsfall ist eine Aktiv-Passiv-Minderung oder eine Bilanzverkürzung. Sowohl Geldkonto als auch Eigenkapital ist betroffen. Wir haben eine Auszahlung und wir haben einen Aufwand. Dieser Geschäftsfall ist erfolgswirksam. Wir werden dadurch ärmer die Bilanz vor dem Geschäftsfall 2 Achten Sie auf die Position Bank und Eigenkapital die Bilanz nach dem Geschäftsfall 2 Im Geschäftsfall 3 zahlen wir Zinsaufwendungen durch Banküberweisung Dieser Geschäftsfall ist analog Geschäftsfall 2 Position Bank und Eigenkapital nehmen ab Wir haben eine Bilanzverkürzung, eine Auszahlung und einen Aufwand Bilanz vor dem Geschäftsfall 3 Achten Sie wieder auf Bank- und Eigenkapital, die Bilanz nach dem Geschäftsfall 3. Geschäftsfall 4 stellt die Wertminderung der Maschinen durch Gebrauch dar, also eine Abschreibung. Die beiden betroffenen Konten sind das Anlagevermögen und das Eigenkapital. Beide nehmen ab, wir haben eine Bilanzverkürzung. Unser Geldkonto ist nicht betroffen, wir haben keine Auszahlung. Aber unser Eigenkapitalkonto ist betroffen, wir haben einen Aufwand. Die Bilanz vor dem Geschäftsfall 4, die Bilanz nach dem Geschäftsfall 4. Im fünften und letzten Geschäftsfall überweisen Kunden Provisionserträge. Unser Bankkonto füllt sich und unser Eigenkapital nimmt zu. Wir haben eine Bilanzverlängerung. Dieser Geschäftsfall ist zahlungswirksam, es ist eine Einzahlung und ist auch erfolgswirksam. Wir haben einen Ertrag. Die Bilanz vor dem Geschäftsfall 5 achten Sie auf das Bankkonto und auf das Eigenkapital die Bilanz nach dem Geschäftsfall 5 Wir können das Ergebnis unseres Unternehmens auf zwei verschiedene Arten ermitteln. Entweder ermitteln wir die Differenz des Eigenkapitals am Ende und am Anfang der Periode also 1,6 Millionen minus 1 Million gleich 600.000 Da das Ergebnis positiv ist, haben wir einen Gewinn erwirtschaftet oder wir zählen die Erträge zusammen und ziehen davon die Aufwendungen ab. Wir machen dann quasi eine Gewinn- und Verlustrechnung erhalten denselben Wert als Gewinn. Den Cashflow rechnen wir entweder nach der praktika aus Ergebnis plus Abschreibungen bis 100 gibt oder ganz klassisch als Differenz der erfolgswirksamen Einzahlungen minus den erfolgswirksamen Auszahlungen Zwei wichtige Kennzahlen der Wirtschaftlichkeit sind die Eigenkapitalrentabilität und die Gesamtkapitalrentabilität. Bei der Eigenkapitalrentabilität sieht man das Unternehmen aus Sicht der Eigentümer. Diese haben Eigenkapital investiert und bekommen einen Gewinn zurück. Bei der Gesamtkapitalrentabilität betrachtet man das Unternehmen von einer externen Perspektive. Das Unternehmen ist von Eigenkapital und von Fremdkapital finanziert. Die Rückflüsse bestehen aus dem Gewinn und den Fremdkapitalzinsen. Wenn wir die Rückflüsse durch die Investitionen dividieren, erhalten wir die Gesamtkapitalrendite. Wir beziehen die Eigenkapitalrendite auf das Eigenkapital zu Beginn der Periode. Bei einem Gewinn von 600.000 Euro haben wir eine Eigenkapitalrentabilität von 60 Prozent. Das Gesamtkapital zu Beginn der Periode betrug 2 Millionen der Gewinn plus die Fremdkapitalzinsen betrug 80.000 der Gewinn Wir addieren zum Gewinn die Fremdkapitalzinsen, erhalten 800.000 Euro, entsprechend einer Gesamtkapitalrentabilität von 40%.